Willkommen beim teuersten Video, das ihr je auf diesem Kabal gesehen habt. Ich habe fast 3000 Euro ausgegeben, um dieses Video hier zu produzieren. Die meisten von euch werden Fiverr kennen. Es ist eine Plattform, bei der man unterschiedliche Dienstleistungen buchen kann, wie der Schnitt eines Videos, die Bearbeitung eines Fotos, etc. Es ist ein Trend auf YouTube, die gleichen Aufträge an Fiverr-Künstler in unterschiedlichen Preiskategorien zu geben, um dann herauszufinden, ob es sich lohnt, den teureren Preis zu

Preis zu zahlen. Bei jenen YouTube-Videos kommt häufig raus, dass die teuren Angebote gar nicht so viel besser sind. Ich will jetzt auch so ein Experiment machen, indem ich die Leute zu unterschiedlichen Preisen anheure, einen DMT-Trip zu simulieren.

Kurz zur Auffrischung, die psychedelische Substanz DMT wirkt gedampft oder geraucht wenige Minuten. Die Bandbreite des Trips ist sehr groß und geht je nach Dosis von leichten Optics bis hin zur Katapultierung in andere Welten.

Gibt es hier einen Unterschied, wenn man Leuten nur 100 oder über 1000 Euro gibt, um einen DMT-Trip zu simulieren? Doch bevor ich die Künstler auf Fiverr anheuern konnte, musste ich erstmal einige Aufnahmen schießen, bei denen ich so tue, als würde ich DMT dampfen, damit wir eine Grundlage für die Simulation haben. Hierfür kaufte ich sowohl eine Action-Kamera als auch eine 360-Grad-Kamera, die ich mir auf den Kopf klebte.

Um das, Ganze auf, äh, äh, äh. um das Ganze aus einer Ego-Perspektive zu filmen. Die Action-Cam hatte etwas bessere Aufnahmequalität als die 360-Cam, aber bei der 360-Cam ist man deutlich flexibler,

kann im Nachhinein noch die Winkel einstellen und im Allgemeinen coole Effekte einbauen. Der Clip sah so aus, dass ich an einer Tür klopfe, mein Bruder macht mir auf und bietet mir DMT an und erhitzt das dann auf Verdampfungstemperatur in einer Pfeife mit einem Feuerzeug und lässt mich mehrmals ziehen, sodass der Trip bei jedem Zug stärker werden sollte. Ich habe die Szene sehr häufig gedreht, bis endlich ein paar gute Shots im Kasten waren. So, jetzt, jetzt einfach nochmal.

Dann war es an der Zeit, die Künstler auf Fiverr anzuheuern. Das Spannende an dem Experiment ist ja, dass die meisten Künstler vermutlich keine Erfahrung mit DMT haben. Ist es da trotzdem möglich, etwas zu animieren, was an DMT erinnert? Ursprünglich wollte ich die Preiskategorien 100, 500 und 1000 testen, aber weil es schon eine harte Challenge ist, etwas zu animieren, das man noch nie erlebt hat, bekam ich eine Absage nach der anderen.

Viele 100-Euro-Typen haben mir abgesagt, aber auch 500-Euro-Typen. Letzten Endes haben dann drei Leute die Challenge angenommen. Einer für 100, einer für 145 Euro und einer für, und jetzt kommt's, 1800 Euro. 1800 Euro. Dieses Video hier wäre nicht möglich gewesen ohne den Sponsor des heutigen Videos. Euch.

Also danke an alle, die bei Patreon supporten oder die sich je was aus einer meiner Shops gegönnt haben. Falls ihr noch Supporter werden wollt, im angepinnten Kommentar sind mal wieder limitierte Rabattcodes für Produkte wie den legendären Open Mind projektor oder den LaserBeat2Go, der mit Akku betrieben wird und eine Lautsprecherfunktion hat

oder DeepSleep von Supplements.de. Fangen wir an bei der DMT-Simulation für 100 Euro. Also, die Optik sind erstmal viel zu stark für den ersten Zug.

Und an dieser Stelle schaut es richtig weird aus, weil der bfx Artist irgendwie besonders Wert darauf gelegt hat, dass der untere Part des Bildes nicht von den Optics beeinflusst wird, aber gleich kommt der Oberhammer.

Die Realität splittert mit dem klassischen Shatter-Effekt von After Effects. Cool finde ich allerdings, dass er dann noch kurz den Part von mir auf der Couch drin gelassen hat. Das hat keiner von den anderen gemacht. Und dieser Part sieht im Allgemeinen eigentlich ganz cool aus. Ab hier wird es allerdings völlig lächerlich. <lacht>

Oh Mann, diese Totenköpfe. Ich meine, an sich sind das ja alles coole Effekte, aber ich glaube, selbst Leute ohne DMT-Erfahrungen können sich denken, dass eine DMT-Erfahrung nicht so aussieht.

Ich finde es aber irgendwie auch ganz witzig, weil es bewusst trashy ist. Positiv muss ich erwähnen, dass er der einzige der Beauftragten war, der die Aufgabe direkt richtig verstanden hatte. Er wusste, wo der Breakthrough anfangen soll und bei welcher Szene ich wieder in der Realität lande. Kommen wir zu dem 145 Euro Auftrag. Dieser Dude hat bei seiner ersten Abgabe keinerlei Übergang in eine andere Dimension eingebaut, wie ich das vorgegeben hatte.

Die Optik sehen jetzt nicht wirklich so aus, wie ich sie auf DMT habe, aber das ist ja bei jedem anders und insgesamt sieht es schon ganz nett aus, weshalb man das schon so lassen kann. Ich habe dem Künstler dann natürlich gesagt, dass die Parts fehlen, in denen zu einer anderen Dimension gewechselt wird, worauf er mir dann eine neue Version gemacht hat.

Manche Stellen schauen ganz cool aus, aber manche sind schon sehr lazy. Das hier ist einfach nur ein Bild, das kommt, wenn man DMT in der Bildersuche sucht, mit ein paar Warp-Effekten drauf. Er hat ein Augenzwinkern eingebaut, was ein ganz netter Touch ist. Alles in allem... meh.

Aber für den Preis kann man da wirklich nicht mehr erwarten. Wie sieht es aber aus mit der Animation für 1800 Euro? Bei der ersten Abgabe war auffällig, dass die Optik sehr kantig waren. So kenne ich das von DMT wirklich gar nicht. Da bat ich das etwas softer zu machen. Die haben es dann am Anfang etwas softer gemacht, aber zum Schluss ist es mir eigentlich immer noch zu kantig.

Bei dem Trip wurde diesmal ein wenig trippy Musik hinzugefügt. Es sind da ein paar echt cool aussehende Animationen dabei gewesen, aber die erste Abgabe war definitiv zu statisch und man kam sich irgendwann einfach so vor, als würde man einen Music Visualizer anschauen. Bei der nächsten Version wurde das Ganze nach meiner Kritik dann etwas weniger statisch gemacht und es wurden coole 3D-Elemente eingebaut. Atmen

halten und ausarbeiten. Aus.

Was mich bei dem Preis richtig enttäuscht hat, war, dass auch wieder einfach nur irgendwelche Google Images bei manchen Szenen benutzt wurden. Hier genau das gleiche wie bei dem Video für 145 Euro. Leider hat keiner der drei irgendwas interessantes mit meinem 360 Grad Footage gemacht.

Ich habe jetzt hier mal selbst einen Clip erstellt, wo es so aussieht, als würde ich gerade in meinen Körper zurückgleiten. Ja, da hat man jetzt gerade, denke ich, ganz gut gesehen, dass man da wirklich coole Sachen machen kann. Auch nicht allzu kompliziert, aber keiner von den dreien

wollte sich da irgendwie ausprobieren. Man muss sagen, dass der Typ für 1.800 Euro mega zuvorkommend war. Da sieht man definitiv, warum der durchschnittlich 5,0 Sterne Bewertung hatte. Ich habe ihm insgesamt sechsmal eine Liste mit Verbesserungsvorschlägen geschickt, die er alle immer umgesetzt hat. Und er hat auch viele Sachen gemacht, die eigentlich im Preis gar nicht mit inbegriffen waren. Das Video für 1.800 Euro kann sich definitiv sehen lassen. Aber dafür 1.800 Euro gezahlt zu haben,

tut trotzdem etwas weh, wenn man bedenkt, dass da teils einfach Bilder, die es schon gibt, reinkopiert wurden und halt mit ein paar Effekten übersät wurden.

Es ist trotzdem ein ganz cooles Video, das einem nicht direkt unseriös vorkommt, wie die für 100 Euro. Aber es ist nicht die DMT-Simulation, die ich mir erträumt habe. Das ist auch der Grund, warum ich hier jetzt keine der Animationen von vorne bis hinten gezeigt habe. Ich werde das Ganze nochmal an jemanden übergeben, der seine Dienste nicht auf Fiverr anbietet, um das Ganze noch etwas zu perfektionieren und ja...

Da muss ich nochmal Geld in die Hand nehmen. In ein bis zwei Wochen droppe ich dann hoffentlich auf diesem Kabal hier eine komplette, sehr nice DMT-Trip-Simulation. Was war euer Eindruck von den Simulationen, die ich für den Preis bekommen habe?

Ich glaube, ich habe noch nie was auf Fiverr bestellt, wo ich wirklich mit dem Endergebnis komplett zufrieden war. Gönnt euch was in meinem Open Mind Shop oder Supplements Shop. Das supportet nicht nur Teslas und Whirlpools für mich, sondern auch kostenspieligere Projekte wie diese hier, von denen es deutlich mehr geben wird. Limitierte Rabattcodes zu ausgewählten Produkten gibt es im angepinnten Kommentar. Uh, yeah.

Abonniert auf jeden Fall diesen Kabal, weil ihr wollt auf jeden Fall noch den DMT-Trip sehen, die, die perfekte DMT-Trip-Simulation, ja, ja, ja.